Kennt ihr schon diesen Glitch in Pet Simulator X? Alles was ihr tun müsst, ist zu so einer Kiste zu gehen mit einem Peil von Münzen hier oben rausgucken. Ihr müsst euch richtig raufstellen und das Hoverboard ausrüsten. Manchmal funktioniert es nicht, dann müsst ihr es halt nochmal machen. Es funktioniert ehrlich gesagt eher selten, ich probiere es jetzt nochmal. Einfach raufstellen, Hoverboard ausrüsten und mit etwas Glück... Wird man weggeschleudert. Ja, andere Glitches habe ich euch gerade nicht zu zeigen. Gut, wenn ihr mit dem Hoverboard hier so reinspringt in die Saves, dann klingt man manchmal auch weg. Aber da ist es noch unwahrscheinlicher, dass das funktioniert. Und da ist ein Giant Present. LOL.